Jo, hi und willkommen mein name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu let's play pokémon schwer das rüstungs dlc ja in der letzten folge haben wir unser kleines ich habe schon wieder den namen vergessen von der vorentwicklung entwickelt und ja das hat sich hier in ich glaube heißt das jetzt ne? entwickelt und ja äh, wula wula so okay haben es in der der form oder wie auch immer das heißt entwickelt man ich bin echt gut im pokémon ne? und ja wir machen jetzt noch ein bisschen weiter ich glaube die story ist noch nicht hier vorbei ne? ich glaube wir müssen hier noch irgendwie zurückgehen äh, nee, wird irgendwie gar nichts angezeigt aber ich glaube wir sind noch nicht fertig ne? ähm, ja äh, ich habe gesagt in der letzten folge dass ich die andere form auch noch hier in mein team haben werde aber ich mir gedacht nee lass mal lieber weil ich bin den pokémon schild noch nicht äh, vollkommen fertig und ich weiß nicht ob das jetzt also ich habe es auch jetzt bis zu diesem punkt hier geschafft und das ding entwickelt aber weiß nicht ob nur irgendwie storymäßig irgendwie was kommt und ich weiß nicht ob das jetzt irgendwie äh, mein Spielstand beeinflusst, wenn ich jetzt von Schild irgendwie hier auf Schwert drüber schicke und dann, wenn ich irgendwann Schild irgendwie weitermachen will, das wieder zurücktausche und da dann irgendwie Komplikationen oder so erzeugt. Deswegen würde ich sagen, mache ich erstmal hier so weiter, bis ich fertig bin mit allen. Und ja, gucken wir mal. Ich gehe mal hier rein, ne? Wird schon irgendwas sein. Und ich dann wird einfach nicht aufgenommen. was so, passiert sogar was. Oh nein ich kann dir echt nicht entkommen hey dann willkommen zurück scheint bei den tränen hier im dojo ja richtig ran zu sagt das nie wieder bis jetzt eine sekunde her und ich habe dich jetzt schon wieder satt was machst du denn hier ach du bist so bist du gar nicht überrascht mich jetzt zu sehen ich bin wegen nachforschung zum dynamax phänomen für eine weile auf der rüstungsinsel sei jetzt weiter also verfreundet der quälige junge mann hat mich gerade gefragt ob er auf einer rüstungsinsel kämpfen darf was ich natürlich prompt abgelehnt habe warum sollte er draußen kämpfen müssen wenn er auch hier im dojo übernachten kann das wäre mir natürlich eine große hilfe aber ich will niemanden umstände machen Und im master dojo ist jeder Mann jederzeit willkommen. und als uns kleiner bruder gehörst du sowieso quasi zur familie Stimmt als er jünger war hat delion in diesem dojo trainiert gut sie haben es so gewollt dann werde ich durch doch eine weile hier bleiben meister maastrich jawohl ja das sind doch mal dufte neuigkeiten je mehr hier los ist desto lustiger wird es übrigens dann wollte dir noch etwas zu der kuma oder eher zu seiner entwicklung Bulao, so erzählen jetzt lass mich raten hop hat jetzt irgendwie auch so eins und hat genau die andere entwicklung ne? pass auf diesen pokémon schlummert das potenzial zur geiger deiner maximierung bei deiner Pilzen rollen sich ihm allerdings vor Ekel die Zehennägel auf. Deswegen ist es keine deine Suppe. Aber wenn man der Suppe einen gewissen Etwas hinzufügt, das man nie auf der Rüstung finden kann, ändert sich das. Dieses Etwas ist... Was ist das? Es ist... Ja, was denn? Glück. Liebe. Ich hab's vergessen. Was? Das gibt's doch nicht. Hey, das macht ja sogar noch mehr spaß als bei Delion. leon dieses etwas das lau so die deine so geschmackhaft machen würde hat etwas mit einem bestimmten pokémon zu tun überhaupt schon mal da ist könnt ihr euch doch zu zweit gedanken machen und danach suchen also dann haut rein aber nicht zu doll tschüss ich gehe jetzt wieder gegen. Ähm, das training immer so ab ich weiß zwar nicht genau worum es hier eigentlich geht aber jetzt bin ich auch neugierig auf dieses etwas übrigens habe ich in einem besuch mal äh, in einem buch mal etwas über wolaus gelesen sie gehören der kategorie kung fu und leben in den bergen einer weit entfernten region gut zu wissen hopp auch das war eben hängen geblieben ich beschäftige mich in der zeit besonders mit pokémon aus anderen ländern jedenfalls wenn ich mich recht erinnere mögen wohl so honig dann ich hab's und gibt es nicht ohne pflanzen Nektar, oder und gibt es pflanzen im wald wird dir helfen? Schließlich hat das auch mit meinen Dynamax-Nachforschung zu tun. Los, machen wir ein Wettrennen zum Wald hinterm Sumpfgebiet. Der letzte ist ein Lammus, ähm, weil schon dass es eine wabenförmige Insel. Hier auf dieser Rüstungsinsel lebt. Ich glaube, vielleicht sollten wir mal dahin gehen, wenn wir Honig suchen. Du voll Idiot, so whoops, falscher Knopf da ist er okay ja okay ich habe ein dings hier ein äh, neuen controller und bei meiner alten total nicht kaputt gegangen sind so. und ja muss ich mir einen neuen holen der Ist doch ein bisschen groß und ich meine der plus knopf ist ein bisschen anders verlegt als bei meinem usb knopf also bei meinen usb äh, Controller, den ich vor hatte, deswegen habe ich jetzt aus Versehen irgendwo falsch hingedrückt. Äh, Animation: Okay, zeigt mir mal auf der Karte, wo ich hin muss. Genau und haben so da gesagt: Da, okay, und dann sagen: Soll ich erst dahin fliegen? Also ist dann noch nah genug. So, nach euch Lüpp. muss ich nicht ausschalten. Ich habe schon euch alle mit denen nur noch die Tauschentwicklungen, welche in Arbeit sind, hoffe ich. Ja, da bist du ja schon das eigentlich zu meinen neuen klamotten hopp da bist du ja endlich dann die das jetzt im bier weil es ist hier total schwül ich bin schon völlig verschwitzt sie ja und ich haben uns die arbeit aufgeteilt sie stellt gerade nachforschung in so einem kalten schneegebiet an ah, das nächste dlc ich wünschte ich könnte etwas von dieser hitze abgeben beim warten auf dich habe ich übrigens den fokus force etwas unter die lupe genommen wir scheint leben hier Dresseller und Knapfel, habe ich schon und habe ich schon. Vielleicht geben sie uns ja was von den Nektar aus ihren Blüten und Früchten ab. Vielleicht bekommen wir so den Honig, den Wulao so, so mag. Oder vielleicht auf dieser warmenden Insel, wo es auch Pokémon gibt, die echt was mit Honig zu tun haben, du voll <lacht> Lil. Hi. Ah, Eliminip. Wenn sich Leliminib entwickelt, werden sie zu Dazzler. Und die suchen wir. machen mach mal hin. Ne? Irgendwas stimmt nicht mit diesem oder? es hm. scheint jemand zu suchen. Jetzt wo du sagst, ist es noch klein. Vielleicht wurde es ja von seinen Eltern getrennt. Was ist so etwa wirklich nach deinen Eltern? Natürlich scheint es nicht mehr von meiner Seite weichen zu wollen. Wir müssen ihm helfen, dann Er, äh, beziehungsweise, du musst uns helfen. Bitte finde lips Eltern, wenn du einen Dressel siehst, bring es am besten her. Ich kann dir leider nicht bei der Suche helfen. Immer ist so ähnlich, dass ich Angst hätte, unterwegs versehentlich fest aufzutreten. Genau, ich eigentlich alle meine Pokémon schon die Frau trainiert. Nicht, dass ich dadurch hier aus Versehen kostbare eV verschenke ne? ja okay bis auf meine team pokémon bei dem das vollkommen egal ist ähm ich gucke lieber auf den knopf bevor ich drücke ja ich glaube ich mir fast den falschen gedrückt die sind ein bisschen komisch die knöpfe ein bisschen winzig Und der controller allgemein ist auch sehr groß habe ich so das gefühl Und ich habe nur sehr kleine zierliche hände er wissen so dressella ja hi Dress gefunden hi Hast du ein Kind verloren Sella äh, vermisst du ein Limit? das erfolgt ihr für es zu haupt und lehrt okay, jetzt läuft es leichter mich nein ein kampf beginnt okay äh, ich weiß hier mal so ne? ne, ne, ne. ein quarter oh, war bisschen kürzer als Lille. Warte, nein, verdammt, wo ist das? Ich verloren. Ich dachte, wäre direkt hinter mir, Mann. Ja bist müssen noch da zünden. hinten das du ein Lapit schon gemacht? Oder dann gehen wir zu Fuß. irgendwie alle aus dem weg wollen alle pokémon ist der durch kann oder so das oh spielt da gleich in so einem zufallskampf okay so jetzt aber wieder überhaupt nicht auf das Ding aufgepasst hatte. Ah, Danilo, du hast da dabei. Du hey, dabei die beiden sehen sehr glücklich darüber aus, sich wieder gefunden zu haben. Du sich etwas bei dir bedanken Sella. Oh, ist das neck da aus das blüte Lelelel. da kann man eigentlich auf die idee hat pokémon eure eigenen namen sagen können das ist eigentlich voll schwachsinnig. nicht gut leben und dresseller mir ist das alles vollkommen egal ich tue nicht mal winken der er hat uns tatsächlich etwas von seinen nektar abgegeben, nero ich hoffe er wird wohl ansprüchen gerecht er ist was von der falsche pass auf hm, ich würde ihn nicht wirklich als zähflüssig beschreiben eher dünnflüssig naja ah, wir haben zwar nicht den richtigen nektar gefunden, aber dafür eine gute tat verbracht okay bevor wir probieren wir es als nächstes mit knopfels nektar wie wäre vielleicht mit den pokémon das hat auch was mit honig zu tun hat du ey, warte Klotz zurück hier an du. Ich habe noch nicht fertig mit der geklotzt. Wie ist eigentlich? Wir müssen noch ganz offensichtlich zu dieser, diese so diese insel ein Apfel. ein Knopfel. Hey Knappel, warte. Hey Knappel, warte. Komisch. Es ist wie vom Erdboden verschluckt. Dabei bin ich mir nicht sicher, dass es in die Richtung nach Folgen gekullert ist. Suchen wir erst Knappel, da darum da oben ist doch doch. Ja, Erfunden. Was ist denn mit diesem bauen Wir hätten wortwörtlich nicht einen Schritt nach vorne gehen können in dieser einen Katzin. Du. Autsch, das Knappel ist ja auf den Kopf gefallen. Du hast eine Gehirnerschütterung erlitten. Du bist tot. knapfel doch nee, es haut schon wieder ab. Ähm, ruhig ich sag's es ja noch ungern, aber du hast da was... Was ist auf dem Kopf. Oh, aber kein Grund zur Panik. Das ist bestimmt Knappels Sekt da. Es ist zwar aber wir haben trotzdem, was wir wollten. Ob Knappels Nektar in Ansprüchen von Blau so gerecht wird, fasst meine Haare nicht an. Oh Gott, warum hast du mir das Gesicht abgeschleckt Ich hatte noch nicht mal was im Gesicht. Hm, er ist überhaupt nicht zähflüssig, sondern eher wie Saft. Das ist leider nicht, wonach wir suchen. Ja, das Nektar von das noch der von knapp den wir suchen. Sie sind einfach nicht zähflüssig genug, so Der Nektar von Blumen und Früchten ist also süß, aber nicht besonders zäh. Wir haben auch Honig sofort an Pflanzennektar gedacht und dann im Wald danach gesucht. Nein, du hast danach gedacht. war das vielleicht die falsche Spur? Toxie. Nein, hopp. Wow, ein tox die kommt man nur selten zu Gesicht. Sie sehen zwar niedlich aus, sind aber gefährlich, dass sie mit dem Stoffen, die sie aufnehmen, in ihren Körper ein zähflüssiges Gift produzieren. Nein, hopp. Nein, nein. Oh, jetzt weiß ich, wo mein Denkfehler lag. Pflanzen produzieren Nektar, kein Honig. Honig entsteht, wenn der Nektar im Körper eines Pokémon umgewandelt wird. So wird der dünnflüssige Nektar zu zählen Honig. Ja, das muss es sein. Wir wissen ja, welche Pokémon Blüten nektar sammeln und aufbewahren ich weiß nicht Schaf pokémon ne? äh, nein das wären wolle sie fressen zwar gras aber daraus wird doch kein honig du voll idiot ganz genau Beanstalk pokémon Pokémon. pokémon wollten also hauen hast du schon mal eins gesehen dann hm, wir sind hier auf der rüstungsinsel lass mich mal überlegen wir müssten auf der sechseckigen insel in der nähe des blauen turms leben nichts wen auf geht's dann mein charakter denkt sich auch noch so warum hänge ich eigentlich mit dem typen ab ich bin einfach eine überzeugung ich hätte ihn einfach eine überziehen können und hier im wald liegen lassen niemand hätte den gefunden niemand hätte ihn vermisst niemand hätte das erfahren ich war kein video also so dann gehen wir mal dahin wo wir ganz offensichtlich vom anfang an hätten hingehen sollen aber unser professor hopp hier hat natürlich weil also sie nicht ein fehler gemacht wo ah, ey, na. da bist du ja dann alle, alle pokémon sind verschwunden nach dem hopps stimme ertönt gibt es ja jede menge sehr flüssigen honig haben sie aber haben aber nur ein und von denen fehlt leider jede spur hm, der Energiequellendetektor, dem wir sanja ja geliehen hat, schlägt aus. Sie geht auf den Baum. Ja, in diesem Baum ist irgendwas seltsam. Den sollten wir uns mal näher ansehen. Ja, ja da macht doch vom Baum steht ein starker weht Ein starker süßer Duft herab. Möchtest du den Baum schön? Na klar, warum denn nicht? So, jetzt könnte ich diesen Baum schütteln. Ja, genau. Was ist das? horn Wei, Wei. Hornwei, So. Irgendwas kommt aus dem Baum und zieht dich ins Pokémon-Nest. Oh, Pokémon-Nest. Ah. Okay. warum nicht. Okay. Dann wollen wir mal. Stark bist du? unbekannt. oder oh, machen wir mal. Ich habe nichts. Doch, ich habe deine Ich habe deiner Frost. Gut, jetzt habe ich das vierfach nee, effektiv, ne? Fieber. Ich weiß auch, ich gegen Eis, ne? Flake. Bonk. So, komm. das mache ich platt. Ich glaube, das ist vierfach effektiv, ne? Und am folter das geht natürlich auch. Und Lärmchen. Einer Faust. Oh, warte ich nicht. Immer vielleicht so ein, habe ich ihn schon so Bonbons gegeben, damit den seine Dynamax Form mehr AP hat. Ich glaube nicht. Oh Gott, wenn er ja noch mal so ein Angriff aus, nicht tot. Weil... <lacht> Willkommen in meinem Team. Ach, Mann. Ah, und da ist er weg. Ah. <lacht> Erster Auftritt von Buffalo Wolf Voll auf die Plätze. Ja, ich hätte ihm vielleicht diese Bombons geben sollen. Ne? Der MRP. So, aber wir haben ja noch ein anderes neues Pokémon. Was nur schlechte Architekten einsetzen soll. Der doch eine Geiger-Dynamik. Ne? Ah. Chancen vertraut. Äh, ja, da können wir mal daneben gehen. Machen wir hier. Little Mary, little Mary. Aura-Rad. Aura umgibt. Oh nein. Oh Gott. Schlagfehl. Nein. Ah. Oh Gott. Dann. Amberg. Nein. Brax. Mach das Ding fertig. Normalerweise <lacht> ja, habe ich ja nicht so ein Problem mit Büchern hier. Ja, Matschbombe. Oh mein das. Äh... Ne? gab sowieso keine Erfahrung und so, ne? Durch den heftigen Kampf ist eine seltsame Honigfarbe zum Boden gefallen. Und seine Wabe deiner Honig. Honig, der von deiner maximierten Hornweise hergestellt wird und von dem Geschmack einer deiner Suppe abrundet verfügt über denselben Effekt wie Top-Beleber. Oh, das heißt man kann mehrere davon haben. Warum wow, sollten zwar ein Hornmeister finden, aber musste es gleich ein Dynamax sein? Ich war regelrecht gelähmt vor Schock und konnte nichts tun. Das nenne ich mal einen c Honig. Der ist mit Sicherheit dieses Etwas, das lau so mag. Ich wusste es, der Energiequellen-Detektor reagiert auf diesen Honig. Auf der Rüstungsgänse gibt es also mit dem pilzen und dem Honig zwei weitere Dinge, die mit dem Dynamax-Phänomen in Verbindung stehen. So viele Dinge warten nur darauf, entdeckt zu werden. Das macht das Forschen noch mehr Spaß. Also dann, wir haben das etwas gefunden. Gehen wir zurück zum Dojo. Wir nee, müssen nicht verzweifeln. So. jetzt mal meine toten Pokémon wieder beleben. Weil Hybrids. Warte der. Nee, hier. War aus dem Weg geschoben ist wieder da aufgetaucht. Hi, da wird doch das wollen in voll Ihr seid schon wieder zurück. Mmh, das ist aber ein süßer Duft. Hey, hey Sie haben eine gute Nase. unsere sucht nach dem Deiner Honig des Wolase so, so lieb war war erfolgreich. Also was, das ging ja Wenn wir zwei zusammenarbeiten, ist keine ausforderung zu groß. Verstehe. Hey, aber dass ihr wirklich ohne große Hinweise auf den Deiner Honig gekommen seid und ihn ausfindig gemacht habt starke leistung dann und hop sie hätten also doch nicht vergessen worum es sich bei diesen etwas handelt wie Mit etwas deiner honig und der deiner Suppe wird äh, sie sicher auch wohl auch so schmecken lau ich nehme an wenn er jetzt neben mir gestanden hätte dann wäre da irgendwie dran gesummt worden aber weil er ist einfach nur so zusammengezuckt, weil er tot ist. So, äh, äh. Da Nero. Du hast nun so ziemlich alles in was wir dir, im Master Dodo beibringen können. Mit anderen Worten, du bist jetzt so weit, dass ich dir mit voller Kraft entgegentreten kann. Es ist doch tatsächlich nötig, dass ich auch mal ein bisschen trainiere. zweite du bereit bist, es mit mir aufzunehmen, kommt zum Kampfplatz hinter dem Dojo. Doch sei gewartet, diesmal werde ich ernsthaft ernst machen. Okay. wenn man das noch machen? kommen dann machen wir noch. Ein bisschen länger, aber egal. Ich habe, wie stark der Meister ist, wenn er ernsthaft ernst macht. Er ist der Meister meines Bruders, das heißt, er ist bestimmt mega stark. Natürlich ist er das. Also, pass auf, von dem diesen Kampf nicht auf die leichte Schulter. Dann und ich muss jetzt mal ernsthaft mit meinen Nachforschungen anfangen, wegen denen ich hergekommen bin. Viel Erfolg, der so wie immer. Nur gegen was durch werde ich sofort zur Stelle sein, um nicht anzufeuern. So, darf ich erstmal meine toten pokémon hier wieder beleben? das wäre sehr geil so, was habe ich jetzt angeklickt pokémon ein okay. Okay, habe ich halt schon mal jemals hier gemacht das klang jetzt irgendwie so neu so erst einmal ähm. bombon so. oh. ja, auch mal ihr habt alle keine dingens Wunder warum wir alle so gesagt. So, jetzt will ich erstmal diese komische Suppe da machen. Ja bitte. Ich will es nicht so geil. Ich werde es. Oh, ich hat sogar noch drei. Okay also kann sich nun dann geiger deiner maximieren geil wird krass ja da ist jetzt das auch nichts Ich würde am liebsten beide mal sehen aber okay ich werde nicht mit dem kampf jetzt hier. der wird wahrscheinlich jetzt ein volles team haben deswegen werde ich jetzt einfach mal nicht denkt als erster da einhauen Hallo, sagt immer noch das Gleiche. Okay, gut, machen wir das noch. Hi, na bist du bereit, gegen mich zu kämpfen? Ja. Hey, das wollte ich hören. Dann begeben wir uns erstmal zum Schauplatz des Kampfes. Wollen keiner guckt uns hier zu. Das ist leer so was mir in der Zeit durch den Kopf gegangen ist, selbst wenn es nur durch einen Missverständnis zustande gekommen ist. Ich bin heilfroh, dass es dich zu uns ins Dojo verschlagen hat. Ein dickes, fettes Schanke dön an dich. Dann, ich habe mich lange nicht so lebendig gefühlt. Kämpfe gegen starken Gegner will ich halten. Ein Jungen, nicht dass ich alt wäre, aber es kann nie schaden. Hoho, dann wollten wir mal Möge die größte Gaudi aller Zeiten beginnen. Ja, gut, dann Dojo meister maßreich ich mache dich schon platt mir kann nicht so schwer sein ja, gerade wahrscheinlich kampf pokémon ich habe und nicht gerade wangen sich ein starken das wir dir Kochen wir vor Aufhebung regelrecht das blut der zeitpunkt zu kommen zeigt mir was das training aus dir und dein team gemacht hat Level 73 okay da könnte vielleicht noch ein bisschen schräger werden paralysieren oder ja auch einfach auch oh gott voll schaden gemacht jetzt bringt das nichts mehr okay da die wahl wir sind einfach gemacht Gott, das. Geht. Okay, da könnte vielleicht ein bisschen schwieriger werden als gedacht. Ein klitzekleiner Moment der Unachtsamkeit kann fatal sein, so wie in deinem Fall jetzt. Aber bitte lass das nicht ein Delion 2.0 Kampf sein jetzt. So, habe ich irgendwas was effektiv? Ist. Ich glaube, Magikasam könnte ja einiges reißen und Brex auch wegen Gift und gift Gifttyp. so ähm, du bist eine, eine gut frage ich glaube da kann man so nachgucken der ja, kampf einfach nur gut die bin ich gesund dass ich jetzt schon im menü ja nachgucken muss so ja, perfekt jetzt bitte mit einem schlag weg aber... ah, die lang hast du offenbar gemeistert aber zum sieg gehört noch mehr ist höher gelevelt als der ne? 73, dabei ne? er ist ein erstes, mein stärkstes ist auch, was ich doch Ah, mein Dings wäre jetzt sehr gut gewesen, ein Morpeko. möchte mein, ich denke ich Gar nichts, im ding und Rollen. Nichts dagegen. Okay, was ist denn? Hm. <lacht> Kacke. Blackwing. Was? Hast... Das ich ich muss irgendwie mal einfach wieder beleben. Glaub, das ist die beste Lösung hier gerade. Nee. attacken Spezialattacken setze die ein. Und dann man beleber ein. Okay, Boah, wir tun synchron fliegen. Bodypress, oh, kommt so, es gleich. Kampf. Okay, gut. Sind auf Flugzeuge. Macht nichts. Huija. Koch. Na, dann sag mir, du bist schneller als ich. Agat, oh verdammt. Oh, das kann lange dauern. Oh mein gott das ja das wird ein bisschen lange dauern glaube ich doch einen schnitt machen sollen das mhm, ist der attacke stärker als gegenstoß immer mal verteidigen so keine ahnung ich weiß genauso viel an der kacke er noch irgendwie ein heilgegenstand oder so hat wird das noch schlimmer und zwar mal meine verteidigung bitte ja nur ewig so weiter man ich kann mich noch rechtzeitig heilen also nicht schild ein oder irgendwie so was ich bin wieder Zug. einzige Pokémon ging, das hier irgendwie hat nichts zu bieten habe. Ich, mein, ich könnte mal jetzt einwechseln, aber... Ist ja schon direkt tot. Beim <lacht> body ist ja auch eine Kampfattacke, ne? Jetzt habe ich auch... Noch... Hab gerade gemerkt, ich habe den falschen Tank eingelegt auch noch. vergessen mal Übertrank, tut hier nur 120 heilen. Normalerweise tut eigentlich heilen. Nach stahlflügel. Noch mal der Verteidigung also Ich glaube, ich glaube, den sind die Stahlflügel Stimmt, ich habe ja erzwinger mit meinen, meinen Kramos. Ja, ich glaube, dass ist das, was passiert, ist ne? ja, komm her. Der ewige Kampf geht weiter. Nein. So ja. Ja, ich glaube, ich hätte einen Schnitt machen sollen. Das dauert hier doch ganz schön lange. Der, hat, der hat sechs Pokémon. Der hat ein volles Team. Ah, mein Gott. wehe du hast einen Trank oder so, ne? Kommt eigentlich nicht, kann er nicht ein einziger mal meine Fliege mal schlaf mit Ich schwör, wenn du jetzt einen Trank rausholst, ne? Das hat ich jetzt kaputt. So jetzt noch ein gegenstoß hat eine höhere treffer chance hat und weg ist so jetzt weitermachen mit dem kopf Kacke. aber jeder hat ein level hier also zwei so ab kommt jetzt <lacht> <lacht> ähm, da bietet sich ein anderes Pokémon an. Und zwar Brex. Ja, oh, echt nicht die richtigen Pokémon, dabei habe ich so Gefühl. Ey, was geht, nach Orthos. So und jetzt mal Erdkräfte dagegen ein, Wird ne? schneller. Meine Güte. Oh nein. Oh Gott. Was ist das? Warum ist mein mein dicker Pflanzen saurier schneller als dieses Elektrofisch. wenn wir nicht mal auf irgendwie hoch trainiert oder so oh Gott, ähm. auf der hoffnung dass ich schneller bin regelsam noch man natürlich Au. äh, ich auch nichts warte mal das kampf nächst ne? ja Aber warte mal ich habe vierfache der nee, warte mal, der Ding hat nicht Kanone. Verdammt! die okay, einen Schlag werden wir ja wohl auszeiten oder? jetzt mal die diskuss ein. Weil ich wahrscheinlich verletzt Schaden bekomme. Okay. Müsste ich eigentlich überleben und den nächsten Schlag auf. Nur den nächsten Schlag. Gott! Verdammt! Okay, wenigstens. Oh daneben, nein. Das ist wie so ein Soundeffekt aus Spyro, wenn man so ein Feuerwerk abschließt Okay, zwei noch, ne? Komm. Ah, Okay, äh, du bist, glaube ich, nur gestein. Ne? Oh Gott, oh Gott. Lass mich jetzt noch küssen. Oh, das war nicht gut. Sorge, kaputt. war noch mal daneben. Komm, nein. Äh. hat er auch noch überlebt, das gibt es nicht. Was turbo felsen nicht So. Das läuft eigentlich jetzt gerade perfekt. So, wenn du jetzt schneller bist, ne? Du schneller sein, oder? ja Aurora. Oh, dann ist perfekt. Ich ja, habe einen Plan. ich ich sogar noch ein bisschen schneller. Ja. Ja. Jetzt packe ich meinen stärksten Attacken aus Hoffentlich dürfte ich das nicht aus der Bahn. Klauso. 75. Ich habe mir schon gedacht. Und du hast die andere Form. Alles klar. Aber ich habe das hier. Pass auf. Oh nein, der ist Schneller, glaube ich. Das Zeit. Der schmettert in die Gegner mit einem Fäusten wo ich dachte die animation kommt immer das als erstes ne? Alles klar das die geiger ja, max ich glaube das ding ist allgemein stärker als meins weil ich anfällig gegen kampfattacken bin aber jetzt komme ich hier mit und das wird jetzt wahrscheinlich wehtun Oh Gott, das war gefühlt mein, wird das irgendwie nicht überleben? Ihr mein, äh, so ich will trotzdem mal den Kampf ja, einleiten. Oh, Ich habe eine Psycho, stimmt das? Ist aber nichts, Alles klar. Deine Form gegen meine, er denkt an den Tag zurück an den Max. Ist nicht gerade. da Kampf wird nicht hochgelevelt da Kampf wird schwächer. was Okay, du daneben. So, mach dich groß. So beiden Mega-Sorts werden gegeneinander kämpfen. Ich glaub, was passiert, wär, wenn wir jetzt, jetzt aus Schild genommen hätte? hier reingepackt. Er hat sich so gedacht, hey, warte mal, du hast doch einen anderen gehabt. Hier nach Chinesen. Was ist das? Oh Gott, der überlebt das. Oh Gott, der haupt mich jetzt weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Gott. oh ja, das ist eben nicht. Okay. Okay, schaffen wir. So. Da eingezielt, da hieß Ich war da hat er aus wie ein Schlag. Okay, gewonnen. Was oh meinst das stärkste Pokémon, gegen das wir bisher gekämpft haben, in Level 75. Ja, ey. Stärke und kommt geht, sie kann ein jederzeit aus den Fingern gleiten. Aber die Stärke mit der du mich besiegt das ist einfach unerschütterlich. Dass ich das tiefsten Herzen gratulieren. Oh, eine Menge Geld, wo obwohl ich ernsthaft ernst gemacht habe, musste ich eine Niederlage einfahren. Der Schüler übertrifft den Meister und erfüllt ihn mit Stolz. Hier yeah, diese Lia du dir rechtlich verdient. Jetzt eine seltene liga karte von Maastricht. Ah, okay, ich habe noch keine seltene liga karte von der einen. Sie sagt, als müsste ich mir mit meinen eigenen Tränen noch mal bei Null anfangen. <lacht> Liebling kann das sein, du hast wirklich verloren. Alle, wie sie gucken, ah, ihr seid alle hier. Meine Güte, jedes mal, wenn ich dich in dieser Aufmachen sehe und du ernst machst, verliebe ich mich aufs Neue in dich und dann ihre was für eine fantastische Leistung. Das Feier des tages gibt es heute deiner Suppe. Schau wieder, ich wusste, es du bist kein stinknormaler Leuning. Willst du mein Meister sein? Äh, ich bin kein bisschen überrascht. Ich wusste, dass du gewinnen wirst, Danilo. Und was auch alles gegeben wohl so. wo soll Salat. Danilo, äh, Danilo, meine ich. Äh, also ich wollte dir wohl gratulieren. Ich sollte dir wohl gratulieren. Mache ich aber nicht. Soweit kommst du auch, dass ich dich in den Himmel lobe. Ha. Aber es hat gut gewinn zu sehen das muss ich zugeben schließlich hätte ich dich niemals besiegen können wenn sogar der meister ernst macht und nicht gegen dich ankommt aber beim nächsten mal damit ein ehrlicher kampf und ich werde nicht verlieren klar ich werde wieder gewinnen ah, du hast echt einen wiesen charakter du Bist fast so schlimm wie ich aber du bist ja deiner charakter also bewusst zuvor damit ist dein letzte prüfung hier im master lojo abgeschlossen ja Meister, jetzt seid ihr wieder der Alte. <lacht> was? Damiro. Schau doch hin und wieder mal vorbei, um erneut gegen mich zu kämpfen. So rosten wir beide nicht ein, sondern werden stetig stärker. Außerdem sind wir besser für das größte was uns noch bevorsteht. Irgendwann wirst du verstehen, was ich damit meine. Hey, du darfst gespannt sein. Das DLC. Das DLC, ne? Ja. Aber erst was jetzt uns erstmal, alle zurück zum Dojo-Schlendern. Jawohl, ja. Okay, cool. Ich hätte echt nicht gedacht, dass du den Meister besiegen könntest, wenn er ernsthaft ernst macht. Da bist du jetzt vielleicht in der Lage, das allererste Training des Dojo zu absolvieren. Das focus Sparring. Sag Bescheid, wenn du mutig genug bist, dich daran zu versuchen. okay. Zum Teufel ist das. Was ist das? Beim Fokuswagen beschränkst du dich auf ein Pokémon eines bestimmten Typs und trittst mit ihnen im Pokémon kämpfen an. Zuerst musst du einen Typ auswählen, danach entscheidest du dich für maximal drei Pokémon, die diesem Typ angehören. Es können weder identische Items noch identische Pokémon eingesetzt werden. Wenn du dich mit dem Team fünf Kämpfe in Folge gewinnst, hast du das bei erfolgreich abgeschlossen. Es war allerdings ein Kampf verlierst, ist es vorbei. Zwischen den Kämpfen kannst du zweimal die KP deines Teams wiederherstellen. Nutze diese Möglichkeit als Mitbracht. Es wäre es dann also auch statt. Klingt hart irgendwie nach irgendwie Kampfturm oder irgendwie sowas aber ja das mal erstmal übrigens ich auf der rüstung als ich auf der Rüstungsinsel angekommen bin habe ich einen der arena gala im bahnhof getroffen vielleicht konzen sich ja eure wege noch okay ich gehe da mal jetzt chillen und werde den part beenden und ich werde da mal gucken was hier noch zu erledigen ist wenn hier irgendwas zu erledigen ist und ja in dem Sinne, sage ich Dank Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ihr lasst bitte ein aber ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, kann natürlich sein, dass ich mich irre, aber hier ist ein Pyrrhicon und ich habe so das Gefühl, das kann ich bekommen, da dieses Pokémon dein Interesse geweckt. Oh ja, hey, ich wusste, dass du ein Auge dafür hast. Das ist das virtuelle Pokémon Pyrrhicon, das wurde mit Hilfe neuester Technologie. Ich drücke nichts weg. Ich habe gerade nichts weggedrückt, das ist also automatisch weggegangen. Kurz gesagt, dieses genaue Pokémon-Spiel quasi Entwicklung der Menschheit wieder. Es kommt nicht vor, dass jemand gegen Dad gewinnt, wenn es richtig, wenn er richtig ernst macht. Das, äh, da ist so ein Geschenk angebracht. Okay, cool. Und meine Pokédex-Komplettierung noch ein bisschen ein stück näher ist weltweit das erste künstlich Pokémon, das dank neuester Technologie mittels Computerprogramm erschaffen wurde, da so, das Ding zu entwickeln ist jetzt wieder nur die Sache. Kümmert sich gut um Bürger und ich sich am technologischen Fortschritt der Menschheit. Damit hätten wir jetzt wie viel Pokémon von 206 von 206. Alles klar, und ich glaube, es fehlen nur noch die beiden Entwicklungen und einige Tauschentwicklungen. Ne? Nett mal, ich glaube, 211 Pokémon gibt es insgesamt. So und hier oben links diese Mademoiselle hat mir hier noch ein T-Shirt gegeben und zwar von Sephora. und da zeige ich euch jetzt auch noch mal. Ich habe schon danach gespeichert, deswegen kann ich das nicht noch mal annehmen. Aber hier zieh mal meine Dings aus und boah, guck mal, cool, ne? Auch nicht schlecht. So, okay, das war dann für diesen Part. Aber so, ähm, ich werde mich dann auch mal diese tausch hier zu bekommen und den Pokédex zu komplettieren. Dann versuchen wir uns dann vielleicht im nächsten Part mal hier mit diesen Sparring. Das können wir ja mal versuchen. Ne? Gut, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und Tschüss.